Dual Lebensweise der himmlischen Lichtwesen Im männlichen Prinzip ist die weibliche Wesensart nicht so stark ausgeprägt, doch es legt sehr großen Wert darauf, mit dem weiblichen Wesen ständig zu kommunizieren und sich herzlich mit ihm zu verbinden. Auch im weiblichen Prinzip lebt der Wunsch, dem männlichen Wesen ständig zu begegnen und sich mit ihm herzlich zu verbinden. Sie finden sich durch die kleinen Unterschiede einiger Wesenszüge und Eigenschaften sehr interessant und haben Sehnsucht danach, sich immer wieder zu sehen, deshalb leben sie glückselig in ihrer Dualverbindung. Die magnetische Anziehungskraft ist bei den himmlischen Dualwesen auch deshalb gegeben, weil in ihnen immer wieder der sehnliche Wunsch aufkommt, das geliebte Dual in seiner Nähe zu haben, um es fühlen zu können. Diese herzliche Verhaltensweise zueinander ist auf einer anderen Lebensebene auch zwischen den beiden Urteilchen im riesigen Kern der Urzentralsonne gegeben, die ständig zueinander pulsieren. Der Wunsch der beiden Urteilchen im Lebenskern der Wesen, sich immer nahe zu sein, überträgt sich in bestimmten himmlischen Lichtzyklen auf die Trillionenteilchen eines Lichtwesens. Darum haben die himmlischen Wesen nach einiger Zeit den Herzenswunsch, im Dualverbund liebevoll mit dem anderen Körper, zu verschmelzen. Darüber hinaus verändert sich das Aussehen der himmlischen Wesen durch die erweiterte Partikelbelichtung neuer Evolutionen.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 wenn es zur Trennung ihrer Dualpartnerschaft kommt, weil ein Partner sich die nächsthöhere Evolutionsstufe sehnend wünscht, aber der andere geistig noch nicht so weit ist, um ihm nachzufolgen. Sie vergießen aber auch Freudentränen, wenn es ihnen zum Beispiel gemeinsam gelungen ist, mit der Bildunterstützung der Ich Bin-Gottheit, einen schönen himmlischen Planeten zu erschaffen, der für gezeugte himmlische Neuankömmlinge zum Bewohnen aufnahmebereit ist. Tränen über Glücksgefühle und ihre Freude verströmen die himmlischen Dualwesen dann, wenn sie nach der Zeugung ein kleines zierliches Wesen vor sich erblicken, das zu ihnen liebevoll und dankbar aufschaut. Ebenso verströmen die himmlischen Duale manchmal Freudentränen, wenn sie sich aus Herzensliebe und Zuneigung mit ihren Lichtkörpern vereinen. Jedes Wesen im himmlischen Sein wohnt auf einem Evolutionsplaneten immer mit einem Dual zusammen. Dies ist im himmlischen Sein erforderlich, weil die Ureltern ihre neue Schöpfung auf Dualteilchen aufgebaut und das himmlische Lebensprinzip auf die Dualverbindung der Wesen übertragen hatten, wie sie es aus ihrer früheren Schöpfung kannten und nur dadurch eine große glückselige Lebenserfahrung machen konnten, die sie miteinander sehr freudig stimmte. Zudem bietet die Duallebensweise den Wesen durch ihre glückseligen Lichtkörpervereinigungen, in denen sie sich zärtlich mit ihren höchsten Liebeempfindungen ihres Herzens verschenken, die einzigartige Möglichkeit, aus ihrem Lebenskern zu mehr Energien aus der himmlischen Urzentralsonne zu kommen.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 und haben keine Bindungen an die göttlichen Gesetze und auch nicht an den göttlichen Willen. Wir benötigen sie aber zur Regelung des himmlischen Lebens, denn sonst würden wir in Unordnung leben. Jedes himmlische Wesen wird mit den göttlichen Gesetzen, die unser Evolutionsleben geistig immer erweitern, reichlich geschenkt und ist darüber sehr froh. Haben wir wieder einige Evolutionsgesetze verwirklicht? dann erhält unser Lichtkörper ein größeres Energievolumen. Dieser Zustand beschenkt uns mit einer größeren Feinfülligkeit und wir erleben im Dualleben höhere Glücksgefühle. Deshalb sind wir froh und dankbar, dass wir immer neue Evolutionsgesetze für unser himmlisches Leben erschließen können. Diese Möglichkeit wird uns ewiglich angeboten werden, weil stets neue verfeinerte und erweiterte Lebens- und Verhaltensweisen zu den bestehenden Evolutionsgesetzen hinzukommen. Diese kosmische Gegebenheit im Himmelreich, die auch auf euch außerhimmliche Wesen schon lange wartet, stimmt uns sehr freudig.